Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video, äh, wieso 20.5, das ist mega dumm eigentlich, oder 21 fast, weil meine eigentliche 21. Folge habe ich aus Versehen gelöscht, äh, irgendwie ging das so unter, sie kam nicht richtig raus, ich habe dann die rover version gelöscht, das heißt ich kann sie nicht mehr rausrendern, die Version ist verloren, ähm, ist zum Glück nicht ganz so schlimm wie es klingt, ähm, wir haben Folge 20 beendet im Lavandia-Turm, ich habe dann hier Team Rocket getroffen, habe gegen die ein bisschen gekämpft und verloren, ne natürlich gewonnen, ähm, dann habe ich sie besiegt und ja ich habe Team Rocket Sachen an, das kommt dann noch, ist halt ein kleiner Spoiler jetzt aber ja kommt dann gleich in den nächsten Folgen, ich würde in Folge 26 weitermachen, wenn ich jetzt weiter aufnehme, äh, hier unten Route 12 habe ich alle besiegt, bis zum Relaxo runter, also das ist immerhin erledigt, ähm, wir haben recht gut gelevelt, ich zeige euch jetzt extra nicht die Level, weil ich zwischendurch noch recht viel anderes gemacht habe, das wäre dann ein bisschen zu. So, wie weit sind wir denn jetzt etwa, man kann es abschätzen anhand, anhand der Level, deswegen lasse ich das jetzt mal, ich habe auch extra mein Partner-Pokémon eingepackt, damit ihr nicht seht, was es ist, ähm, voll unnötig eigentlich, aber ja, hier, tada. <lacht> ähm, oh, da wird es sogar weitergehen, weil das seht ihr in Folge 25 dann, ich müsste da jetzt Reif zum Lamandieren-Turm auf jeden Fall, äh, das mache ich jetzt extra noch nicht, da wird es aber weitergehen, nächste Folge, das heißt Folge 26 für mich, für euch ist es <lacht> oh, Entschuldigung, äh, für euch geht es weiter mit Folge 21, die kommt dann noch, äh, entweder heute oder morgen ich gucke mal, aber ja, Folge 21 die richtige für mich ist eigentlich gelöscht, und die Folge 22 ist für euch Folge 21. Das war es eigentlich auch schon. Ich wollte euch nochmal kurz Bescheid sagen. Ich hoffe, es ist okay. War jetzt, wie gesagt, nicht Riesen-Story-Twisten so zum Glück. Das wäre mich echt angekackt, wenn das weg wäre. Aber wir haben Glück gehabt. Also, danke fürs Zuschauen. Dann viel Spaß mit Folge 21, 22.